ja Und willkommen, mein Name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert, das rüstungs dlc Wahrscheinlich der letzte Part. Mal schauen, ähm, außer ich finde natürlich noch ein paar Sachen, ne? weiß ich nicht. Ähm, ja, wie ihr sehen könnt, hinter mir ist ein Scheraux aus Das bekommt man nur, indem man ein sichlo mit Metallmantel tauscht. Und ja, das bedeutet, ich habe ein paar Pokémon getauscht mit dem Mario Master. er natürlich gruseligerweise geholfen hat, hier meine restlichen Pokémon, die mir noch gefehlt haben, zu tauschen das wären scherock sedra king porygon 2 beziehungsweise z was ich zweimal hin und her tauschen musste und Lasho king gucken wir uns die einträge mal ganz schnell an ich glaube, alle sind irgendwie relativ leicht zu finden außer scherocks weil irgendwie in der mitte ist glaube ich so scherock mit einer sehr großen Sch ne, mit einer sehr großen scheren die ein drittel seines Körpergewichts ausmachen kann es felsen mit einem einzigen schlag zu meilen mit einer seiner großen Scheren. Ah, okay. <lacht> ich wollte schon sagen. Ich so gedacht, boah, hab ich habe erstmal Mal einen Rechtschreibfehler hier gefunden. So, ging es hier Das geht von Muschas Drang in Flecken Gehirn gehen ein und erweckte dabei wie durch ein Wunder bisher verborgene Intelligenz in ihm. So sieht er auch aus. So, Pyrigon 2. Durch ein Update mit besonderen Daten wurden Pyrigon zu Pyrigon 2. es erweitert sein Wissen, indem es selbstständig verschiedene Dinge lernt. Die Ente. So, dann, Pyro setzt seit einer neuen Software installiert wurde, die es zur interdimensionalen Reise befähigen sollte. Wurde sein falten instabil ein sehr merkwürdiges Pokémon. Irgendwie So, Cedra King. Wenn ein Sturm aufzieht, schwimmt es in die Meeresoberfläche. Stößt es auf einen und bricht ein erbitterter Kampf zwischen ihnen aus. Den Dragon gewinnt okay. Und ja, wie man sieht, Krone gefangen 220 von 200, äh, 210 von 210 und. Gibt es noch ein Pokémon? Sarode heißt es, was irgendwie so ein legendäres Pokémon ist, und ja, das ist die Nummer 211. So wie ich das habe. aber man braucht es nicht im Pokédex haben, um den zu vervollständigen, weil hat man ja gesehen, ich habe eine Krone gehabt. Also, ja, ich das wohl und ja, jetzt kann ich mit der ja reden. Ich zeig dir mal meinen Rüstungsdeck, das bisher ja 210 gesehen und 210 Pokémon gefangen. Ah. Ist ein Ist komplett vervollständigt. Dank bin ich mit meiner Pokémon-Forschung ein ganz Stück vorangekommen. Das ist ein Glück, dass ich damals auch richtig dir begegnet bin. Für deine hervorragende Leistung werde ich deine Lilekarte mit einem besonderen Abzeichen versehen. So, das wär's. Ich hoffe, dass du dich auch so unglaublich darüber freust wie ich gerade. Offene Krone. original design halten. Und ein zeichen Zeichenpin. Mister individueller Glücksbringer, der die Wahrscheinlichkeit Pokémon zu finden, die mein Zeichen verfügen. Also so Bänder irgendwie, glaube ich. Was kriegt nicht jeder hin? So viel sicher. Du kannst stolz auf dich sein. Was ich eigentlich gesagt, ein bisschen doof finde. und Zeichen findet ist ja ein Pokémon irgendwie, wenn ich so ranklotzer sind oder irgendwie so was. Also dieses Pokémon ist sehr zutraulich. Da kannst du ihnen irgendwie so einen Spitznamen geben oder so im Kampf. Und ja, finde ich ein bisschen doof. Ich wünschte mal, könnte ihnen selber irgendwie einen Spitznamen geben. Obwohl das ist irgendwie voll blöd, man kann ja noch benennen und so. Und ja, gut. Pokedex abgeschlossen, geil. Danke Mario Master. Und ja. Ähm, wir gehen jetzt den Rest des Parts mal hier rein und gucken. Mal wie das hier mit dem Sparring so passiert. Ne? Ich habe mein äh, Dingens hier, mein, meine Box hier voll ummodelliert hier die nach typen sortiert also ich habe jetzt genug auswahl ich habe ja eine menge pokémon schon trainiert und sagen einmal machen wir halt hier ich weiß nicht ob ich das für jeden typ mal machen soll ne? wenn das hier so funktioniert aber ah, das wird wahrscheinlich genauso schwer sein wie der kampfturm ne? deswegen lassen wir halt mal jetzt sagen wir fangen mit normal an und ach. team registrieren ah, okay gut ich habe ja schon vorbereitet nämlich Boom. Wir nehmen dieses team team normal und ja müssen ja nicht nur normal sein oder den habe ich schon als items gegeben und so ich überlege ob ich das mit jedem typ machen will aber ich will auch ehrlich gesagt mit meinen projekten ja endlich mal fertig werden von daher <lacht> weiß ich, ich werde jetzt ein bisschen mehr zeit haben glaube ich jetzt bis zu Ende final Fantasy 7 nähert sich auch dem ende muss ich noch ein paar sachen machen und ja mal schauen könnt wir auch mal sagen ob ihr das gerne sehen wollt aber was thema 1 habe ich doch jetzt er ja ist team 5 da wird wir mal wahrscheinlich mehr knüppel schwer aber ich hoffe die richtige reihenfolge ich glaube nicht ne? beginnen wir mit dem ersten kampf macht dich bereit los geht's okay, Und jeden typ wird das ein bisschen schwierig so aber ich nehme jetzt mal an die beiden dann auch nur die gleichen typen ne? Oh, das sollte ich vielleicht nicht drin lassen. Oder okay. äh, ist Aber ihn kann ich einfach. Ich glaube, ich habe Animation aus. Kann das sein? Ich glaube, ich Animation aus. Ja, so von. <lacht> äh, oh, ich habe gedacht, ah, nee, normal. Ne, Wasser ist das deswegen. <lacht> Gut, du bist als ich, ehrlich... auch oh Gott. Ja, maximierter Angriff, ne? Und du überlebst hat sogar, ne? Ich bin Kacke an mir unglaublich Kacke an mir Kann ich Pause machen? Ja, ne. Da kann ich doch mit ins Genüge gehen. Du aber nicht normal, glaube ich. So, ich werde so, so oder so nicht schneller sein aber versuchen wir mal nee. also ich schon wieder ein Pokémon das ich mit meinen sachen mir nicht ankommen kann oh, ne okay aber ich kann ja maximieren ne wir das mal Und dann noch verbunden mit der Tier ja ich habe gerade vor den tod mal, mal ganz kurz was trinken wird ah. okay. kommt schon wird schon oh nee. wow bitte verreckt heute ist anspruch Irgendwas oder was V oder Pflanze Boah. nein, das Ding ist auf jeden Fall schneller. Wow. Ehrlich, okay, ja, okay, das DJ hält nicht viel aus. Ja, das war unglaublich schwer für den ersten Kampf, finde ich jetzt. Also. So sieht ihr mal meine Pokémon alle, ne? Eine Glanzleistung. Vorgehende Leistung. 3GP. Ähm okay. Das geht aber noch weiter, ne? Ich soll jetzt schon wieder von vorne anfangen, was, oder? Ich soll eigentlich nur die Animation einstellen. sieg in folge okay so also noch mal was auch nicht genau so wahrscheinlich so 20 oder so in folge machen ich denke an die ganzen dinger jetzt zurück hier in alten spielen schon wieder ein pokémon ich machen kann Hey nicht gut ey okay. soll ich noch mal da irgendwie machen Psychofeld okay natürlich bricht Setupen habe ich kein Problem mit ich habe einen Plan oh ich weiß nicht oh du hast ein Psycho haben oder ja ja, Spezialverteidigung, dort brauche ich nicht. Ne, Nehme ich einen physischen ansetzen einsetzen. Mit meinem Relaxo, das glaube ich nicht eine Geiger-Max-Format, oder? Okay, wenn jeder Kampf so schwer ist, aber ich da definitiv nicht aufnehmen. Und dann wird das doch hier. Pokémon-Schießen gibt es? Ich also gar nicht so. 16, 17 irgendwie sowas werde ich ganz sicher nicht hier alles aufnehmen wird doch wird wieder ohne Zeit hier irgendwie in Anspruch nehmen da wo also ich mich so bemühe alle meine Projekte mal zu beenden also nee lass mal ich will nur sehen wie das hier abläuft also ja ist doch bescheid ne? hm. Er bringt unvermerkt sich fünf Runden lang. Könnte hat für mich für einen Vorteil sein. So setze ich das hier ein. Wow. Gar nichts abgezogen, Kollege. Geht mein Relaxen oder so? Vielleicht bin ich jetzt sogar schneller. Aber glaube ich nicht. Die Wampf kommt an. Ich hoffe, ich bekomme irgendwie was, wenn ich jetzt hier ein paar mal gewinne. Ähm, ob das typ, ist käfer und um nicht glaubt, ne? obwohl das sehe ich ja eh immer schwerer anwender im Vergleich zum Ziel das ist, der stärker die Attacke. Aber es was hier ich bin sowieso auch oh, cool wo wir nicht mal ruhig abziehen können also ich habe den baron wäre ausgerüstet das heißt meine dazu das macht sofort auf die blühen voll unnötig weil ich noch zwei pokémon übrig hab, aber... ich habe aber wollte noch mal zeigen dass ich auch voll komplett kann und so war einfach voll doof warum jetzt äh, warum jetzt erst stachler ey. Das ist der das letzte pokémon So, komm. Bonk. Ja. Genau wie bei status Ihr habt auch diese ganzen Gewicht- und initiative Initiative-Angriffe. Der Sieg ist ein Ja. Bong Leistung wird 3GP. Ja, du kannst dein Pokémon noch zweimal heilen. Okay. Aber ja, warte mal. es doch voll einfacher da machen, ne? zwischendurch heilen kann. Hey, ein moment war das heißt alle pokémon die ko gegangen sind oh gott als heißt, alle pokémon die ko gegangen sind vorher bleiben auch wir haben voll wenig. ja welcher definitiv nicht aufnehmen ich kann mir vorstellen dass das ganz schön schwierig ist das mal, muss jetzt nicht so sein. Ich hab ja, auch ja, ich habe ein paar gegeben. So. arabische Welt, Giga Stoß. Oh, jetzt muss ich machen, ne? Gott. Ah. So, da ist ich kann ich jetzt irgendwie angefangen einsetzen, nämlich Ach ja überall ist cool ja. ein Moment kann ich, ja, kann ich, nicht einsetzen. ich die Reitung kann Die Initiative. Ah, ich dachte irgendwie was, habe ich noch hochbauen könnte oder so. Ah, ja. warum können die nicht auch mit dem gleichen kämpfen, so wie ich? Wird ein bisschen einfacher machen, glaube ich. Vielleicht wenigstens für den Überreste. Das heißt, der bleibt jetzt so schwach, hm. Ja. Lichtschild. Oh. Der Schütter soll ich mal hier vom Hagel, ja. Beschützen. Bonk. Oh mein Gott, ehrlich. Jedes Mal überleben die mit so einem Pizzelchen HP, gibt es nicht. und oder war ja eigentlich gar kein schlechter Zug gerade hier mit gelappten Maronbären, ne? wäre geheilt wurde. Was warte Marta jetzt die maron wäre hat die verballert. Nein. Er ist doch kacke. Oh wow, der hat voll seinen Zug verballert. Oh. also ja voll nervt. Wir haben wir auch ein bisschen lang gewinnen ich irgendwie falsch halt, halt oder so. so oh, da noch eins. Oh Gott, noch eins. Oh, oder war noch mit Oh, schwächer habe noch noch Ah, ehrlich? Hätte ich jetzt hätte ich jetzt mit dem Flammenwurf dann erledigen können. Ey, Mann! Was spielt ihr mit so Strategien? Ah, hätte ich da groß dann hätte ich Flammenwurf. Dann wärst du mit einem Schlag weggeblieben. Los, Hat mal lang Nacht. Ich nehme an, das hat dann jetzt wieder von neu angefangen werden. Ne? Das ist jetzt erst mein zweiter Sieg. sie ne? hat ah. ja, ist verloren. Ja, so sieht es aus als 3 gp. Das, das hat heißt, Pokémon noch zweimal heilen. Nee, weiter Kampf Nummer drei. Los geht's. Ich kämpfe gegen meine Zwillingsschwester, die genauso aussieht wie ich natürlich und angezogen ist. Und also, äh, psycho ja, Super, das war ja natürlich ganz toll mit ein normal Pokémon hier. Einfach denke, an Eindruck ist ja, das klingt nach einer guten Idee. Ja, also wird nicht aufgenommen. Also mal glauben und ich habe halt gerne zeigen. Ich würde mal gerne all meine Pokémon hier so zeigen, in der dich alle halt trainiert hat. Ja, vielleicht mache ich mal irgendwann so Online-Matches. So manchmal Zeit der Übrige nicht auch gut <lacht> <lacht> Ich man nicht irgendwie jetzt zehn Projekte auf einmal so ab, alle erst vollständig muss. Dann irgendwie so random so einpacken kann. Habe ich sowieso irgendwie schon was geplant ich hätte jemand machen würde so Eis natürlich vom Eis gegen meinen Drache so setzt das hier ein abstrahles ja, super Ah. Ja. Ja, super mein Giga mein leider mein Profi ist schon mal weg als Kacke was soll ich denn nicht jetzt machen Hm. das ist eis, deswegen. Wenn die dann auch Folger ja, ne? Hm. Schwere, vielleicht ziel ist. die schwer der Anwender auch gleich zugibt. So. Ja, manchmal am Boss, ne? Oh, nee, Mann, hör auf. Ich ganz vergessen. Ich habe vergessen, was der vor einem Zug eingesetzt hat, schon gedacht so leicht ist das Ding auch nicht ja regnet deswegen habe ich einen zweiten Stempel eingesetzt weil ich mir gedacht habe das setzt irgendwie Hagel ein eigentlich aber ja natürlich regnet und tun die alles auf die zeigen machen Jetzt hat zu Tanstein ein. Meine das ist ganz schön heftig gleich, wenn Wing reinkommt, ja. trotzdem. Hey, das gibt's es nicht. Jemand mit 41 hp von überleben noch? wird schneller? Was ist hier los? da ist irgendwann wird so oder so ihr. Ich sowieso aufhören müssen ich schaffe hier die ganze zeit ohne schaden durchzukommen das ist jetzt schon vorbei team heilen und fortsetzen macht dich bereit los geht's war wahrscheinlich auch mit jedem mal stärker endlich mal was gegen was ich so ein bisschen also du bist in einer Unlichtform ich spanne mal da egal max zum glück habe ich es gemacht weil ich weiß gar nicht ob das bringt gegen deiner maximierte pokémon der hat seine maron mit der zeit wäre zurückbekommen ja auch ah. gut ausbruch unendlicher gut ausbruch ja schon gedacht da kann auch mehrmals das irgendwie stattfinden dazu da durfte ich weg hier kommt sie los schneller als du ja, oh gott ich glaube nicht hat der überlebt schon oh. ja, zum glück haben die null intelligenz muss trotzdem ja gold king also, ich glaube, trotzdem einsetzen den Jahr ja heilung nächsten dingen Uh, Komm schon. Schafft den Einschlag. Nein. Uh, hey, warte mal. Das war ich vorlegen. Nicht spezial eigentlich, ne? Gut. Äh... Uh, würde ich ja auch weniger schaden, das heißt weniger Prozent am Ende. Dann an, Und, wo ich Sachen, wo man sich die ganze Zeit halten könnte. Nee. Ich muss bestimmt so 20 Kämpfe oder so untereinander schaffen, damit hier irgendwie was freischalte oder so. Nee. Oh, schon wieder gut aus ich hasse es. Wenn mich Leute so angucken... Dann gucke ich doch... Na gut. Klar, cool. gut. gp Folgende Leistung gut. zum gut. farben gut. zum ja komm nummer fünf macht bereit, los geht's land gibt gibt's schon mal erst pokémon ich würde sagen wir deine maximieren direkt und das mein deiner wir haben auch das ding rein. Hm. Das geht so sehr. Die Kritik von die Fenster geht in den Spiel. Water. Oh, warte, mach einfach mal. Verteidigung erhöhen, so, ne? Ah, oh, das auch. Nein, jetzt überleben wir wahrscheinlich, ne? Ja. Da kommt der drehende Flügel irgendwie raus. Diesen Tornado. Ja, ich, weiß, was ich auch weiß jetzt? noch voll wenig ein. Blitz, ja. ja natürlich. Ist auf jeden Fall im nächsten Kampf hier. Ja. Ist mit. Kann es das wagen? Okay. Wieder. Oh, fast. Irgendwie fast genau gleiche, dass ich sie sagen darf. Oh. Luna Bloom. Yoga Fire. Oh cool, War ein Volltreffer. Ne, ist du schwach auf der Brust? Okay, ein Landton hält mehr aus als ein Bäder. Ich klage. Oh Hi. Ich weiß, was gegen dich einsetzt. Ding okay. ist noch ausgegangen. Oh, was? Also... hm ich Warte mal, Steinhagel. Steinhagel ist gut. Wenn es trifft. Das war's. Du bist schneller als ich. Was? Nein. Da geht man schon wieder. Bitte tripp. Okay. Schön tot. Ja. Alter, auf jeden fall heilen Wie der meister jetzt so schon sagen würde du hast das das hast du ernsthaft ernst gemacht da hast du ernsthaft ernst gemacht von leistung 20 gp das ist ein wahrer meister im umgang mit pokémon vom typ normal aber oh, was das diesen geschenk mich mit deinem unermüdlichen willen an dir selbst zu arbeiten angemissliegen würdigen alter 30 gp im du kannst ein pokémon äh, ja machen einfach weiter ne? jetzt geht's aber ich glaube das war schon was so, ne? machen musste und jetzt raten dürfte und war eine menge gp wünsche wirklich, diese Katzen von man irgendwie überspringen Man hat eine Zeit für das Nervig, vor allem wenn er irgendwie hier in dann so hier Bonbons und ist. Wenn er Pokémon für 100 so trainiert. du muss ja jedes Mal diese blöde Katzen angucken. Elektrifizierung. Was? was aus meinen angriffen elektroangriffen gemacht wie kannst du es wagen ich will das doch nicht oh. No. Oh, nein oh, jetzt geht das aber wieder normal nee, nee, nee. Äh, okay. ich nicht so schaden gemacht wie ich jetzt gedacht hätte einfach gedacht damit könnte man schön irgendwie so ein paar verlieren wenn man hier so eine runde davon macht Aber mein meine sache ist dann natürlich wieder so aufgefahren hm, oh, habe ja. ja, ich das nicht und dann habe ich den ganzen fahrt verschwendet und dann heißt das, ich habe den ganzen tag verschwendet hier von der zeit her und das finde ich dann nicht so toll also ja also spricht mhm. Dann kommt jetzt irgendwie zum nächsten test from Dann tue ich immer wieder dran setzen. Aber ich habe für die nächste Zeit eigentlich nichts mehr geplant. So, wart jetzt hier nicht mehr. Kommt heute mit weg Also das nächste Spiel, was mich interessieren würde, was hier reinkommt in meinen Kanal, wäre auf jeden Fall of Rise". Aber Ich habe keine Ahnung, wann das so ist, Ob es da überhaupt schon Informationen zu gibt und so das kann sich noch um Jahre dauern. Irgendwie da kann die Sachen das geht definitiv nicht mehr raus. Also ja, so einzelne Projekte habe ich eigentlich nicht mehr geplant. Ja, aber jetzt kann ich mich auch nicht mehr heilen. Auf Nummer sieben, los geht's. da so, gute Ordnung geht so fahren würde ich sagen. Ne? Ist auch nicht cool. mhm. So. wie ja, gesagt, ja, das ja. Schon zu Ende, mache ich nichts mehr. Ich meine fans sieben da arbeitet darauf hin aber das wird auch nicht so lange dauern und auch nicht mehr so viel so ein zwei fahrzeuge muss man mal sagen das ist jetzt ist der finalen Final kampf dann bleibt eigentlich nur noch wenn wir jetzt hiermit auffällig sind jetzt gleich äh, das dlc von breakmode und das dlc von kingdom Hearts 3 und dann habe ich nicht mehr außer die sachen die ich hier noch hier mit dem master oder im weg ist wieder aufnehme ich habe sogar noch mal nicht hart von Downlist, den ist ich noch nicht komplett äh, bearbeitet habe und so war ich aber dran am arbeiten bin also etwas glück wird das an diesem sonntag zwar eine stunde später äh, released von daher ja ist sehr wahrscheinlich mich natürlich irgendwann mit der woche weil ich bin gerade daran am arbeiten ja da kann ich mir jetzt mal wieder entspannen ja das wäre so eine richtige folter irgendwie äh, zu explain, ne? aber oh gott du hast auch ich glaube da könnte unser letzter oder vorher verkampft werden Ja. Und wir sind bei 33 minuten ich weiß nicht wie kämpft man gewinnen muss aber ich scheine irgendwie schon die belohnung zu bekommen nee. kommt zu haben ich hab jetzt 50 gp insgesamt bekommen ist irgendwie weil nicht ganz schön viel also, ja also nicht spaß das ja wir sind am Ende des Parts. Von der Zeit her, von daher, oh Gott, oh Gott, der lebensopf Sechs von letzten Puck. was wäre perfekt gegen so ah, Vielleicht schafft wir den Kampf. Noch. Den Kampf müssen wir eigentlich noch schaffen. Den, den, den, den, den. Surfer, ja ich wird nicht so viel bringen ist ja sehr speziell verteidigt aufgebaut. meine relaxe nicht. Wenn wir jetzt dann immer so, wenn es ein Pokémon gibt, hat irgendwie voll viel, weiß ich nicht, wenn irgendein Pokémon viel Verteidigung hat, dann tue ich in der Regel diesen Pokémon Spezialverteidigung um auszugleichen. Oh Gott, oh Mann. Warum hat er so viel abgezogen? Ob er ein freudiger war? Paralyse, hast irgendwie Adrenalin oder Adrenalin ist doch für physische scharf, oder? Wie äh. zieht das jetzt ab? <lacht> Was ist das? Ja, voll, voll wenig abgezogen beim ersten Mal, oder? ich bin nur ein Okay, ähm, ja. <lacht> das ist... Na, also wenn mein pokémon es wiederbelebt, so mit 1 HP, nee, ne, Okay. So geht's. Das war mein Sieges... Meine Sieges -Kette wird irgendwie nicht unterbrochen, weil ich irgendwie jetzt nicht gedrückt habe oder So. Ne? So. <lacht> so. Du hast doch keine Chance. Jetzt habe ich zwar nur sechs KP, aber wenn ich mich jetzt daher maximiert, dann hat mein Relaxo doppelt so viel AP. Und zwar ganze 12. <lacht> Komm her, ich mache dich weil mach ich so. Oh Gott. Ah. Ah werte voraussehen können, dass das passiert. Ah. Ja gut. Okay, du hast sieben Sieger in Folge erzählt Das war eine Niederlage. Ja, sag doch mal was zu meinen Siegen. Das war eine Niederlage. So, zeig mal. oder oh, das ist eine Krone. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Nach wie vielen Kämpfen? Man Nach fünf. Ne? Das heißt, ich muss fünf Kämpfe machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Lag ich gar nicht so falsch. Ich habe ja, glaube ich gesagt, so 16, 17, ne? Lag ich gar nicht so falsch eigentlich. Cool. Okay. Ähm, mir ist auch aufgefallen, wir haben noch gar nicht die Ligakarten irgendwie ja angeguckt. Von dem Masteriche. Von Sephora so haben wir schon, oder? Ja, Masterich. Boom. Dieser ehemalige kampfarena gilt mit seinem Rekord von 18 Jahren ohne Lila-Gang als stärkster Champion der Geschichte. Okay. Sein Streben nach jener Stärke ging mit gnadenloser Strenge ein, er sich selbst und anderer gegenüber. Allerdings änderte sich sein Wesen von Grund auf, als er im Anschluss an seinen Rücktritt die Welt bereiste. Zur Überraschung aller erwarb er plötzlich eine unbewohnte Insel. Als man ihm nach den Grund dafür fragte, sagte er lächelnd, dass er auf die Welt viele Arten von Stärken gibt, die er all sehen möchte. Er gab der Rüstungsinsel ihren Namen. Okay, ja, ich nehme an, so sieht der jungen jahren aus. der ne? soll eine Krone sein. Der hat auch so ein Mantel. Ich will auch so einen mantel die Leon hatte auch so ein Mantel. Warum kriege ich denn nicht dieses Foto? Ist circa 50 Jahre alt und stammt aus der Zeit als Maastricht nach dem Sieg über die Feen Arena den Titel des Chems daran. Papella lange Zeit galt er als unschlagbar, doch mit dem Verlust seines geliebten Partner Pokémon häuften sich seine Niederlagen seine beliebtheit blieb allerdings bestehen selbst als er den titel verlor den entschluss zum rücktritt fasste er als er als der damalige Liga-Präsident ihm seine abgekannten kampf gegen den den sieg hat den Entschluss zum rücktritt fasste er als der oh nee, ihm einen abgekannten kampf den, Okay, okay. seit seiner karriere gibt er sich seiner leidenschaft für videospiele die jetzt vor als image gründen ge geheim hielt ah, niemals Bestimmt die erste Liga-Karte überhaupt ne Okay, cool. Ich habe auch eine Krone bekommen und so. Ne? warte mal ich habe da jetzt auch irgendwie so was. kann ne? ich auch jetzt ein Zeichen, ja, guck mal, wird mir angezeigt. Hm, was, halt gelbe, und was war denn jetzt halt gelbe? Was war weiße? Ne? Ist jetzt die Frage, so. ist die Krone jetzt echt irgendwie, weil ich denke, was sie ist, ich so eine Krone zum Aufsetzen. Hohoho. Ja, sehr geil. Die werde ich eine lange Zeit auflassen. Gut, dann würde ich aber sagen, das war es dann auch mit dem Rüstungs-DLC vom Pokémon. Außer ich finde hier noch ein paar Sachen, die man äh, dies wert sind, aufgenommen zu werden. Ne? Keine Ahnung, aber. Im Gegensatz zu jetzt Pokémon Schwert, welches ich beendet habe, weil ich hier mit dem Rüstungs hier endlich weitermachen will, kommt jetzt hier nach direkt nichts Also ja, wird jetzt kein überleitender äh, Sprung zu irgendeinem anderen jetzt hier oder so. Da muss man noch warten. Ich glaube Herbst oder so wurde das nächste angekündigt. Das ist jetzt auch nicht mehr so weit. Also ja, mal schauen. Warte mal, Herbst ist überhaupt nicht weit. Kann schon nächsten Monat sein, oder? Ähm ja gut aber für die rüstungsinsel war es das jetzt erstmal und ja in dem sinne sage ich da Dankeschön fürs zuschauen ich hoffe euch hat der part gefallen beziehungsweise das projekt und ja wir sehen uns dann in der Kronen-Thunder hieß das glaube ich ne da sehen wir uns dann wieder und ja ich würde dann sagen tschüss bis dahin und das like abo kommentare und also was das wäre sehr toll von euch und man sieht sich dann Ciao.